Eve Chronicle Quave Quave ist der Name des beliebtesten Softdrinks im Universum, hergestellt von einem gleichnamigen Unternehmen der Galente. Es wurde vor zwei Jahrhunderten, wie viele Softdrinks, ursprünglich als Medizin gegen Magenverstimmungen und empfindliche Mägen bekannt. Der erfrischende Effekt des Getränks überzeugte hingegen jeden und es wurde schnell extrem beliebt. Quafe ist eine der bekanntesten Marken im ganzen Universum und ist quasi überall verfügbar. Die marketing der Quafe Company haben schon häufig den Witz geäußert, dass das Getränk der beste Botschafter der Galente Föderation ist und ein Vorfall zwischen der Galente Föderation und dem Amar imperium vor 10 Jahren bestätigte diesen Hype. Zu dieser Zeit geriet die Föderation und das Imperium über das mineralreiche System irani -Fa nahe der beiden Grenzen in einen Streit. Nachdem das Imperium die Verhandlungen mit der Galente-Delegation abgebrochen hatte, schien der Disput auf einen Krieg hinauszulaufen. Aber einige Tage später passierte etwas Unglaubliches. Die Amma erklärten, dass sie nur für weitere Verhandlungen mit einem Abgesandten des Squave-Unternehmens bereit wären, da dieses die einzige Gruppe innerhalb der Galente-Föderation mit genug begründetem Interesse auf beiden Seiten der Grenzen ist und deshalb mit einem neutralen Blick auf die Sache schaut. Die Galente-Regierung stimmte zur Vermeidung eines Krieges zu und so wurde eine Delegation hochrangiger Manager des Quave-Unternehmens zu einem Treffen mit der Amar-Delegation geschickt. Wenige Wochen später wurde eine Einigung erzielt. Das System wird unter die Kontrolle der Galente gestellt, aber eine feste Menge an Mineralien muss in Amar jährlich zu einem festen Preis verkauft werden. Der Girani-Fahrvorfall, wie er bekannt wurde, zeigte das Ansehen des Konsumenten für den Namen Quave, und wie sehr das Unternehmen es geschafft hatte, die verschiedenen Märkte zu durchdringen. Ein weiterer Hinweis ist die Tatsache, dass das Quave-Unternehmen das einzige Unternehmen der Galente ist, welches den Unternehmensstatus im kaldari staat erhalten hat. Dieser überragende Erfolg, welcher sich hauptsächlich in den letzten drei Jahrzehnten einstellte, ist größtenteils auf einen Mann zurückzuführen. Pois Villadilé, CEO des Quave-Unternehmens für die letzten 35 Jahre. Unter seiner Führung hat sich das Unternehmen von einem von vielen Softdrinkherstellern zum klaren und unangefochtenen Marktführer erhoben.